So, perfekt richtig rumgelandet. Yay. Yeah. Ein paar goldene Statuen, damit man weiß, wo man landen soll. Also, wo war Strom? Wo war der anderen Seite, ne? Oh. Nee, oh, spring doch nicht in einer Tour. Hm. Wasserstrom. Hm. Der Basiscomputer ist ja. Wo ist er? Hm. Ja. Dann werden wir einmal die Würfel anschließen? Können wir da wenigstens in die Pflanzen, also Biokuppeln schon Pflanzen anbauen. wenn werden wir schon kein Gold finden. So. Werden wir jetzt hier? Nein, da. Oh. wir lang. Nach, oh. Nachher bauen wir uns natürlich auch noch so ein Teil, das war, dass die Stromkabel verschwinden. Wie machen wir das? Hier wäre gerade. So. Schön außen langlegen. So. neuen Berg so. hm, hat direkt alles Strom so muss das habe ich hier eine Tür eingebaut Nö. auf der anderen Seite ist eine das war nach unten der Portalseite gut Dann machen wir hier eine auf der anderen Seite So, mal gucken. müssen hier aber noch. Da kommen wir hier vernünftig raus. Hier noch einen dran machen. So, eine Tür dran. Treppe. Kommen wir da vernünftig rein. So, hier war schon ein Pflanzenraum, also, wie geht denn das jetzt hier, das sieht aus wie Deko. Dann ist alles Deko. Ah, hier. So. Emeryl haben wir natürlich nicht mit. Unser Frachter steht eigentlich nur dumm rum, ne? In, da. So. Auch weiter weg ging wohl nicht. Hm, Habe ich den Müllfrachter nicht eingebaut? Scheiße. Äh. Wir haben auch kein. Hm. Und die pflanzen halt später. Ganz so einfache Sache. So, die Stützwände. Dächer haben wir. Und bin, bin die wieder weg. Stück heran. So. So. Ein. so. Die waren ja nur, damit wir das Dach gerade bauen können. So. Seite auch nur nicht das falsche Löschen. So. so. Auf welcher Seite ist jetzt? Da ist der Portaleingang. Geil, es leuchtet rot aus dem Fußboden. Hm, cool. Also. Wände und Räume werden schon mal gut. Und die Leute müssen zu ihren Schiffen da hinten kommen. Also teleporter. Ich bin hier, bis da hinten reicht. Stimmt. Wo stellen wir den jetzt hin? Also, Erstmal kommt da eine Wand hin. Das so ein verschiedene also hier ist genau davor kommt hier Türen hin so die beiden Türen so Türen es überhaupt so große Türen Boah, das ist aber potestlich. Es gibt nicht viele Türen. Wie sieht die denn aus? Holzwarm, super. Hm. Die irgendwie anders mit noch färben. Frag mich ja, warum ich die ganzen Steinsachen auch alle freigeschaltet. Bin durch diese nirgends? Ja, dann. Das ist eine normale Tür. Dann immer so ein. Bauholztür. Oh, das kann man doch nicht vorne hinsetzen. Wir machen einfach so. Ist ja fast wie zwei Türen. So. Es geht echt nur Holzformt. So sind kurz. Türraum. Nur ohne Fenster. keine kurze mit wenn da. dann muss es eine Wand sein hier ist doppelt gar nicht hier ist doppelt, da nicht. Und die Doppelten können wir wenigstens da hinten ist noch. So. Da kommt eine Wand mit Tür hin. Und die da. So, da ist die Treppe. das sind doch schon wieder einzelne, ne? Reihen. Die Türen. Oh. So. Es gab ja auch eine kurze Tür. Hatten. Ja, jetzt findet das noch keine Tür. Macht ja sogar Türgeräusche. Ah. Ich hab's einfach in die Wand gesetzt. Was ergibt denn So. So. was so. ist so. besser. So mal ein paar Fenster setzen. So. Großes. Hm. Was ist denn? Ah. Da muss kurz ein kurzes Stück Band hin. So. Da müssen wir auch wieder kurz hin. Das auch. Da müssen wir uns noch mal was anderes überlegen. Hier könnt ihr könnt zum Beispiel, wenn noch eine Tür hin. Es gibt ja diese kleinen, aber direkt daneben ist ja auch doof. So. Wo trennen wir das eigentlich ab? Das Portal so einen eigenen Raum hat. Ja, gut. Und dann irgendwie hier so. Gucken, wie wir das hinkriegen. Also, was gibt es denn schönes? Was für Farben können wir denn da nehmen? Boah, ist nicht deren Ernst. vielleicht hm. gibt' es auch mit Fenster oh. los machen wir den Portalraum oh. Dann ma, gibt's das in halb? Ja, hu. Uh. Gibt's in halb Mitte. Gelbe Farbe. Oh, so. Dann. Ein vom Portal weg. Ah, geht auf der Seite gar nicht so nah. Wahrscheinlich aber nicht. Also. Nehmen wir die da. Aber das ist mal die kurze. Die. Und auf Farbe. Sowas. Sag bloß, das geht nicht, weil die ganzen Sachen dem stehen. Ja, nee, da geht's. So. Eigentlich hier. Aber da hört die Platte nicht auf. Ich habe Idee. Wir nehmen einfach da drüben die Platte tauschen die mit kleinen Platten und nicht so nah dran stehen so uh, ne da so also C welches ist denn das jetzt also Wie ist das So, jetzt müssten wir ja die Wand eigentlich bauen können. Also wie viele haben wir denn? Eine quer. Und dann die Glasdinger. oben nach außen, Glas. Na ja gut. Oder... So. Ach nee. Also, wir könnten auch... So, dann guckt man doch genau drauf, wenn es sich öffnet. Oder können wir lieber... Oh, was? Was soll das eigentlich? Schwarze Fenster oder wie? Wenn wir hier eine Wand machen, können wir auch noch eine Bodenplatte hin. Ich das überhaupt? So. So, dann machen wir das hier drüben auch. Ja. Ah, jetzt. Wir wollten die nicht platzieren. So. jetzt erstmal eine Bodenplatte hin, sonst vergessen wir das. So, üben. Mit zwei hin, dann eine kurze Wand. Oh, aus Marogoni. So oh, dahin. Machen wir das nicht. So. Da das da aber gefährlich ist. Wollen wir da jetzt eine Wand hin. Kann natürlich keine bis ganz ranbauen. So machen wir das auch. Geht das mit einer kurzen? So. So, so. Unser Torraum. Kann natürlich rausgehen. In eine der anderen Räume, die noch nicht existieren. Ah, oh, es gibt auch Licht. Kann man einen antiken Torraum bewundern. Damit man das von jeder Etage machen kann, ziehen wir die Glaswände bis nach ganz oben. Mag ich vielleicht ändern wir die zu denen hier. Und erst darüber machen wir die. Und weil unten am Boden ist ja gefährlich und so. Das kann man eigentlich mal machen. So, das duplizieren wir. Aus dahin. So. Wie hoch bauen wir eine Etage? Am besten nicht nur eine Wand hoch, sondern zwei. Aber erst einmal speichern, oh, ich So, also, also zwei Wände hoch. Und dann Boden. Den täuschen wir nur an mit einer Platte. Und zwar weil... Sonst müssten wir direkt Licht einbauen und unten könnten wir dann nur weiterbauen, wenn wir auch stehen. Das drüben Marogoni. So. Da kommt eine Kurze hin. Wo? So. Wo? So. Ja, aber... Da hm. jetzt da drauf erst die Decke kommt. Da eigentlich auch keine Fenster. Sondern immer nur in der Etage, in der man weil das hier oben ist ja jetzt gar keine Etage da kommt jetzt an die Decke rüber okay. Vorne. hier so ah hm keine unten gegenlaufen. So. Kurzen. In Maogoni. So. So. Hier. Und da. So, was für ein nehmen der hier ist im untergrund sehr gut für fabriken und so aber in seinem haus könnte man ja ruhig nehmen. man darf farben wählen oh, ja es könnte dann ein bisschen dunkel sein oder Wir haben doch gerade licht das soll mal hier einfach setzt auch da mal eine platte hin So, jetzt stellen wir uns auf die Wand. Oder auch nicht. Und ändern wir die Farben. So, irgendwas Helm. Liefer, Gold und Eiche. Jetzt legt die doch jetzt hier wieder mal ab. Ist jetzt nicht gerade heller. das vielleicht nicht heller? Welch? Kiefer? welche vielleicht das hellste? Das sieht da exakt gleich aus. Dann können wir auch teures Marocconi verwenden. Ganz einfach. Ja. Na, so ist doch okay. geil. Wir können nicht. Hier geht es leider nach oben. Cool, selbst hier geht das Licht an. Das ist geil Oh, das kriegen wir aber schön hin. So. Also wir nehmen Marogoni-Wuß. Es gibt auch Eiche-Rot. sieht das aus? Ja Gut, das hat alles dieselbe Farbe. Also fällt das nur bei Wänden auf. So. Dann haben wir das, nur damit wir was wissen, trotzdem in Marogoni. So, oh. also da kommt eine Decke rein. Hm. Wir machen nur nach die Wände jetzt hier und nach oben. Hm. Das ist, äh Ja, yeah, wegen dieser halben da. Hm. So. Ich muss dann da halt eine kleine hin. Dann passt das wieder. Hm, da passt sogar eine ganze hin. Oder wir nehmen eine halbe. Ziehen hier eine Wand hoch dann. Aus der Breite her ist es ja eine ganze. So eine ganze Dann können wir da eine Wand hochziehen. Und hier mal eine kleine. So. So. Weiter den Fußboden auf der Seite hier verlegen. So. Dann. Ja. So, passt das jetzt da unten überhaupt? Ja, passt. Machen wir hier auch eine. So. Und jetzt gehen wir dann in die zweite Etage. Da könnten wir jetzt ja eigentlich die verwenden, aber Sind die nur halb hoch, oder wie? Also kleine Fenster mit Lüftungsschlitzen. Okay. Können wir ja mal kurz hinstellen. Nein, ja. Kein Marogonik. nicht zum ja ja klar das scheint egal zu sein so so da drüben kommen oh, wir lange von dem Grau, ne Nee, hm. das war jetzt aber ja. ja nicht zum ich mag das an die Stelle bauen nicht ja, ja. genau da wollten wir zur Erinnerungen an eine Wand setzen wo auf der Seite hier leider vergessen Da. So. Ich frage, wenn das da so komische Lüftungsschlitz hat. Wie macht man jetzt die obere Hälfte der Wand? So, damit das gleich aussieht. Schöne Marogoni. Also ganz mit Schlitzen... Eins da nicht zu geben. Ja, dann werden wir... Ja, wenn wir das schon unten haben, dann werden wir es wohl oben auch machen. So. so dann kommt da wieder eine, eine Decke drauf oder Boden Decke kann man ja sehen wie man will so dann haben wir auch schön hohe Decken wann das jetzt hier schon wieder müssen wir erst wieder die kleinen können wir die wenigstens duplizieren Oh uh, ja, das geht. Oh. Oh. Ah, oh, da. Und da komme ich hin. ist da. So, da drüben? Hm, der will mal unten hin. War das halt so? So oh. da an die Wand. Nein, hier, oh, da. Das geht für nicht zu duplizieren, war ja klar. Wir müssen da so brauchen wir das auch. So. Nicht schlecht. Ein paar Lämpchen dann drin und sowas. Jetzt in der Etage drüber. Ich weiß gar nicht. Eigentlich könnte man das, wenn man hier so lang geht auch gut aus. Dann, oder wollen wir den Blick versperren? Ja, da oben ist ja nicht gefährlich. Also eigentlich. Da dann auch das Fenster. Wie ist es woanders jetzt hier? Ich glaube, das da. Ja, das war was. Geh auf Maragoni. So. Licht durchflutet und so. Mit einem geilen Portal. Ja, ist doch schon cool. So. Das hier. Das und dann auf Mahagoni ändern. So. Jetzt... Hier noch. So. Den Fußboden. Äh, eben. Genau. So. Äh, so. Wir können da jetzt können wir die hier nehmen. Und auch die, die scheinen ja... Weil außen, die sind dreckig, die Scheiben. Aber innen, die scheinen alle sauber zu sein. Also liegt das an innen und außen. Da. So, so. Hm. Was? So. Hier sieht man das auch noch. Aber... ja. So. Okay. Was denn? Ah, okay. So. So. Ich glaube, es hier, ne? Hm. So, dann kommt da wieder die Innenwand. Wollen wir das mit den Lüftungsschlitzen weitermachen? Ist wie ein Klimaanlagensystem, ne? Und da man keine Klimaanlage reinbauen kann. hoch wir gebaut haben, also wegen wie viele Etagen wir einbauen müssen. Müssen wir gleich mal gucken. So. Da drüben muss wieder eine normale Wand hin, auf beiden Seiten. Wieder Maragonin. So. So. So. ein bisschen. Können wir noch. Jo. So. Irgendwie so, dass die Decke halt nicht diese Würfel sind. auf die Seite hier habe ich eine ganz normale Decke gebaut, also... Also, wie man sieht hier, ganz normale Dachplatten. Und nach außen wollen wir dann immer ein gerade, ein schräg. Nur halt, nur bis zum äußersten, bis zur äußersten Wand. So, so ungefähr. Weil das Dach muss aber nicht unnötig weit nach außen gehen. Und hier werden wir wohl einen Haarsweg drum bauen oder so. Mal sehen. So, jetzt dürfen wir wieder Fußboden, weil wir sind bei zwei hoch. So. Hier, ja, nein, na. Ja. Hm. der mal die güte das hier oben zu machen dann arbeiten wir uns von unten nach oben mit dem ganzen fußboden und oder im prinzip decke Ja, hier war ja wieder was so. ah, da. Hm sollst du die... F Doch, die... Ein oh. Die Fußbodenplatte hier oben hin. Oh. Eingelegt habe ich den. Oh. Also die Ecken sind schwierig. So. Da drüben. Ah, ah. und das ist nur der Fußboden das ist doch jetzt hier man muss nur aufpassen nicht wenn man rückt und dann ist sie nicht da wo sie hin soll muss man sie erstmal wiederfinden Ich habe da irgendwie die Wand vergessen. Na super. Aber eine kurze mit Fenster hatten wir ja nicht. ne? Das war's ja. Mussten wir ja die hier nehmen. Ah, aber wir können die hier nehmen. Du mal sehen. Mit den Lüftungsschlitzen. Sie ist nicht aus maragoni Nein. So. Gut. Gut. Gut. Okay. So. Und dann machen wir... Ja, das mit den Fenstern. Kann man ja eigentlich so lassen. Aber dann könnten wir hier Hotelzimmer draus bauen oder so... auch teure Hotelzimmer. Ach, das steht so nah am Portal, das können wir nicht duplizieren. Naja. Das machen wir dann...